Hallo und willkommen zum zweiten Teil der Reviews der Asterix-Set. Letztes Mal haben wir uns das Centurio-Set genauer angeschaut. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr gleich hier oben drücken. Heute werden wir uns aber ein sehr kleines Set anschauen, und zwar das Hinkelstein-Set. Nächstes Mal schauen wir uns dann das Asterix-Haus an. Und wenn ihr wollt, dass wir uns auch nochmal das Römerlager anschauen, dann abonniert jetzt und lasst ein Like da. Und ich würde sagen, wir fangen an und schauen uns das mal genauer an. Kommen wir nun wieder mal zum Inhalt. Als Inhalt haben wir hier eine Anleitung, die anders als der letzten Anleitung ein großes Papier ist und kein gebundenes Buch. Auch hier haben wir drei Tüten dabei. Einmal eine Tüte mit so kleineren Steinen und hier ein bisschen Grünzeug. Dann hier die Grundplatte mit ein paar größeren Steinen und hier sozusagen die Steine am wichtigsten. Schließlich haben wir noch einen Stickerbogen dabei mit ziemlich coolen Steinprints. Die werden wir aber noch austesten, ob die wirklich dann so gut am Set auch aussehen. Und hier haben wir wieder eine Bedienungsanleitung. Schrift Nummer 1. Mhm. Auch diesmal ist es unglaublich, dass hier ungefähr ein Wert von 3 Euro liegt. Der Henkelstein ist nun fertig und ich bin mit der Bauart und den Bautechniken ziemlich zufrieden. Und hier haben wir wieder das altbekannte Sticker-Problem. Dieser Sticker muss auf diesen Stein. Mhm. Das Set hat einen ungefähren Bauaufwand von 5 bis 10 Minuten. Und jetzt kommen wir mal zu der Minifigur. Als Minifigur haben wir hier den Obelix dabei. Oberlix ist meiner Meinung nach schön gestaltet. Hier sieht man mal einen kurzen Vergleich, wie er im Comic aussieht und wie er von Lidl aussieht. In meinen Augen ist der Helm ziemlich cool, weil dieser sozusagen ein Dual-Mold ist. Leider haben wir auch hier das Problem mit den Füßen, dass diese sich nicht frei bewegen lassen. Die Arme und Hände lassen sich jedoch komplett frei bewegen. Auch hier haben wir so eine Art Display-Ständer wie auch beim letzten Set. Kommen wir nun zum kleinen Teil des Satzes an sich wir haben einen Hinkelstein, der wie schon vorhin gesagt, eine sehr, sehr, sehr schöne Bautechnik hat. Ich finde auch hier, nicht so auch wie beim letzten Set, wurde hier auch wirklich kaum an Teilen gespart und deswegen gibt es ein sehr großes Lob und ein Pluspunkt allein wegen dieses Hinkelsteins. Als nächstes haben wir dann diese Art Gruft hier. Ich finde sie allein dadurch schon gut, dass du für 2,99 genug Steine kriegst, um dir einen kleinen Berg zu bauen. Könnt ihr ja theoretisch jetzt nochmal das Set kaufen und dann einfach hier rauf stecken, dass ich irgendwann einen Berg habe. Das ist natürlich ziemlich gut für oh. Die Pflanze haben einen sehr merkwürdigen farbton da diese irgendwie gelblich sind und deswegen finde ich sie nicht wirklich die beste farbe die man wählen kann allerdings muss ich sagen dass sie hier ziemlich gut eingesetzt wurden beispielsweise hier unten kommen wir nun zu den stickern die auch dieses mal leider wieder über zwei steine rübergeklebt wurden am gravierendsten ist es hier hinten hier haben wir nämlich einen riesen fetten sticker der über mehrere, man sieht es tatsächlich ein bisschen durch, über viele mehrere Steine locker, so mehr als 10 Steine rübergeklebt wurde. Und wenn man mehr von diesem Set hat, kann man das sogar als kleine Filmkulisse benutzen. Kommen wir nun zum Fazit. Es gibt zu so dem Set nicht viel zu sagen, außer dass es wirklich für die 29,9 Euro eigentlich ziemlich grandios ist. Aber was man dem Set am meisten gefällt, ist der Hinkelstein. Kommen wir nun zum Speed Review. Dieses Set enthält eine Oberlix-Figur, die sehr nett bedruckt ist, beispielsweise unter den Armen ein Dual-Molded Helm hat und ebenfalls wie die anderen Figuren ein ziemlich Comic-mäßiges Gesicht. Neben Oberlix bekommen wir einen Hinkelstein, der eine sehr schöne und saubere Bautechnik hat und auch hier wurde sehr wenig an Teilen gespart. Allein der Hinkelstein enthält ungefähr 20 Teile. Dazu gibt es einen kleinen Bergabschnitt mit vielen Pflanzen, die leider eine eher merkwürdige und gelblichere Farbe haben, sowie ganz vielen Steinen, die sehr gut für Mox zu gebrauchen sind. Ein weiteres Problem an dem Set sind mal wieder die Sticker. Die Sticker wurden hier, genauso wie beim letzten Mal, über mehrere Steine rübergeklebt. Alles in allem finde ich das Set super, um es einfach so schnell aus der Tasche zu bezahlen und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Das war's dann auch mit dem Video. Wenn ihr sehen wollt, wie ich endlich das Asterix-Haus revieue und aufbaue, dann abonniert gerne, lasst ein Like da, es würde mich freuen. Und jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal.